Luftwaffenführer sofort aufhängen! aufhängen. Das ist heißt, unerhört. Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Kann ich dir am Telefon nicht sagen. Marat! Waren Sie noch zwei Felderleih im Befehl? Hi! Arigatou gozaimasu! Dieser ist Marat! Ich bin hier im Bunker der neuen Reichskanzlei an der Froststraße. Der Führer hat mich zum Kampfkommandanten des Regierungsviertels ernannt. Danke, beeilen Sie sich. Lebe viel in Freiheit ist das und die Spe der Speckodiabe Schicken. Ich bin sicher. Danke fürs Abendessen, Prinzessin. ist es. So ist es. So ist So ist es. So ist